Ich hätte es nicht für möglich gehalten, Leute, aber ich wurde tatsächlich abgezogen. Abgezogen. Meine Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Döner-Video. Es wird massiv Döner gecheckt, aber bevor es losgeht, eine schockierende Nachricht. Sag nur eins. Luxus-Upgrade fürs Hotelzimmer. Trotzdem gespart, 55 Euro genommen und dann musste ich erstmal eben 25 Euro für die Nacht parken, im Parkhaus zahlen. Zieht euch das rein. 1000 Flecken auf dem Boden. 26 Quadratmeter Zimmer soll ich bekommen. Zieht euch das rein. Ich messe das Zimmer mit meiner Körpergröße. Guck darüber, das sind niemals 26 Quadratmeter, um das aufzukriegen. Ich will mich nicht aufregen. Aber da musst du studiert haben. Die Lampe kriegst du nicht aus, du musst studiert haben. Es ist für mich eindeutige Sachlage. Das Leonardo Hotel, Leonardo Hotel. hat mich abgefuckt. Ich finde, wir sollten als Community geschlossen dagegen vorgehen. Puh, da muss ich erstmal durchatmen. Also wir sind am Start, massivs. Babas Döner. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen die paar Tage vorher. Hier war alles voll, die ganze Straße. Er hat auch für einen Cent gemacht, den Döner, soweit ich weiß. Aber egal, wir sind jetzt am Start. Da ist er. Babas Döner. Made in Berlin bei Massiv. Ich bin sehr, sehr, sehr, sehr gespannt, was der Döner so macht. Also ich habe hier schon mal einen Ehrenmann am Start. Sully, sag mal, was erwartet mich bei euch? Bei uns erwartet... Eine Berliner Essenskulinarische Essenskultur, die nicht schon Döner genannt wird, sondern Babas Döner. Willkommen! Also, so wie ich auch gehört habe, es gibt einen Döner Berliner Art. So wie man in Berlin ist, nur halt in Frankfurt hier. Und ich habe das letzte Mal vor 20 Jahren Berliner Döner gegessen. Also, da war ich noch ein ganz kleiner Junge. Bin gespannt, Leute, bin gespannt. Ich bin ja äh, deutschland Bester Döner sucht ja, ne? Ja. ja. Und würdest du sagen, so habt ihr Potenzial? Ja, auf jeden Fall. Ich sag dir ganz ehrlich, yes. Schweizer Wein, Österreich, Deutschland, weit oben. Top, ganz oben, ich bin gesteimlich. Ihr seht so. richtig dick Salat. Also so eine dicke Ladung hast du nur, wenn du gute Kundschaft hast. Das heißt, jetzt ordentlich um und ordentlich Durchlauf. Seinen krassen Döner brauchst du auch in Berlin. 100 ich, buchst Du das da ist, auch. Das ist Berliner Döner, aber das Geschmack muss auch noch in meiner Ja, also, also ich hab's. in Köln, Wüstendorf, wie kommt? Baba's Döner. <lacht> überall in Deutschland. Ja, also dicke Ansage, die. Ich bin, ich bin gespannt, ob du wahre Worte sprichst. Rolle. 1.600 Döner rausgegeben, ja. insgesamt 200 Kilo Spieße pro Seite, also haben wir in den zwei Tagen 800 Kilo Fleisch oh. rausgegeben. Was ich auch feiern, dass sie das mit mit richtig mit Messer noch. Ihr macht richtig noch mit Messer ja, schneidet ihr ab. Original Döner schneidet man mit Messer. Es ja. gibt nochmal so das Kultim Kulinarische mit, ne? Ja, und cool. die Fleischdicke. Sag mal, die. was habt ihr für Soßen hier? Wir haben ja einmal scharf. Das ist jetzt kein gewöhnliches Schaf, ja. sondern das ist eine geheime Zukunftur von unserem Laden bzw. Ja. Kette. Wir machen Franchise. Ja. Einmal haben wir noch Kräuter, einmal, ja. einmal mit Knoblauch. Alle Richtungen. Süß, sauer, scharf, würzig, Wirklich, muss man einfach probieren. Wie empfiehlst du mir denn eine Soße, mehrere Soßen, was auch? Ich sag dir ganz ehrlich, original Berliner Döner. Einmal Nein, mir allen Soßen. Wir schmieren auch die Soßen nicht aufs Fleisch, sondern. Aufs Brot. Ansonsten ist das hier auch nicht nur jetzt, sag ich mal, normales Gemüse, was geschnippelt wird und hingelegt okay. wird, sondern wir haben es ja. speziell bearbeitet. Jetzt denken sich viele, hey, bei Gemüse kann man es doch nicht falsch machen. Ja. Stimmt auch, aber wir haben es nicht falsch gemacht, wir haben es verbessert. Ihr habt so ein bisschen special, meinst so crazy, hast du gesagt. Was ist crazy? Ja, weil guck mal. Anders das Gemüse, okay. Geheimrezeption. Okay. Plus Fleisch, was wir selbst aus Eigenproduktion herstellen. Das stellt ihr selber ja alles. Genau, das ist nur speziell bei uns. Das hört sich ein bisschen crazy an, deswegen sag ich so, lass doch mal probieren. Ganz teile Werbeunterbrechung, ZEK Plus ist auch mit am Start, unterstützt dementsprechend das Video mit dem 2,5 Kilo Paket, also ihr seht das Riesen-Oschi, also Eiweiß, gibt es bei ZEK plus nicht nur 1 Kilo, sondern 2,5 für die, die sehr viel trainieren, aber wie ich finde auch für die, die sich schwer überwinden können, denn, also ich kenne das von mir, ich guck meine Supplements da an, ich muss trainieren, wenn man so einen dicken Oschi hier stehen hat, will man ihn natürlich nicht irgendwie, ähm, keine Aufmerksamkeit mehr schenken, das heißt, gönnt euch, ich schreib's in die Videobeschreibung Und jetzt geht's weiter im Video. Ich auch dünner Fleisch, Leute, das ist ein Gedicht sage ich welche Soße machst du denn haben? Alle Soßen. Also er gibt jetzt wirklich alles. Perfekt. Kannst du direkt aus der Hand gleich geben. So. Sieht schon mal. Also, jeder kennt das, ist ja eher so, sage ich mal, das auch gewollt, weil es Berliner Style ist. Eher so dieser Hackfleischdünner, aber es soll ja so. Die machen es selber. Hauchdünn die Scheiben. Also, wenn man Hackfleischdünner ist und ich kenne Hackfleischdünner von früher aus, guckst du da gab es noch Hackfleischdünner. Ich, Hackfleisch ich habe ihn geliebt, ich liebe ihn irgendwo immer noch. Und jetzt wird massiv beweisen müssen, was er drauf hat. Er da ist das Fleisch so probiert, das muss natürlich immer ein Kenner. Macht das gerne mal, gut und gerne. Fleisch erstmal vorkosten. Also man merkt erstmal was der Asphant gesagt hat eben, das war übrigens Asphand. diese spezielle Bearbeitung des Gemüses, es sticht direkt in den Gaumen rein, hatte eben das Wort erst giftig im Mund, das ist aber das Falsche, weil das würde negativ klingen, du hast direkt das halt so dieses eingelegte Gemüse, das kommt dir direkt präsent, präsent in your face. Diese Säure ist gut, lieber Massiv, da kommt irgendwas, ich kann es nicht genau deuten. So ein Schwung von Gewürzen, ich glaube, es ist im Fleisch oder die Soße, oder eine Soße, die unten durchkommt. Und ihr wisst, keine Vorschuss so wären für große Namen. Ich war bei Katar, wisst ihr auch, genau das Gleiche, habe ich leider keine gute Bewertung gegeben. Deshalb, guckt euch das Video an, ich labere hier nicht, weil ich irgendwie mit Leuten rede, irgendeinen Scheiß. Die Geschmacksexplosion kommt, die Geschmacksexplosion ist da. Und pass auf, Leute. Also passt auf, Leute. Tatsächlich kurze, knackige Zusammenfassung. Es muss nicht immer drei Stunden dauern, die Zusammenfassung, weil es ist kurz und knackig und es bringt es auf den Punkt. Geile Säure vom Gemüse. Speziell kriegst du nirgendwo anders, habe ich so noch nirgendwo anders gegessen, direkt in deine Fresse. Dann Geschmacksexplosion durch die Soßen ist da, wie er gesagt hat, das Fleisch am Ende mit der Soße am Schluss ist es so, wie wir alle den Döner lieben. Der Döner von mir kriegt 8,8 Punkte. Es ist wirklich ein heftiger Döner. Muss ich sagen. Es lohnt sich, zu diesem Döner zu fahren. Es zählt für mich zu den Dönern, die ein besonderer Döner sind. Ab diesem Döner, dieser Qualität, gilt nur noch Geschmackssache. Der eine bewertet den als besten Deutschlands, der als den bei der besten Stadt. Aber das ist ein Döner, der ist heftig. Und äh, da ist einfach meine eigene Befindung. 1,8 Deutschland Ranking hier nochmal eingeblendet, aber es ist ein kranker Döner und ich kann jedem empfehlen den zu testen. Also lieber Asphalt, erstmal die Faust von mir. Sehr gerne, ich, ich hoffe es hat Geschmack. Ich sagte meine Worte nochmal ganz kurz für dich in die Kamera und ich sagte, ich war bei Katar ich habe leider nicht gut bewertet und nicht für das große Namen, wo ich bin knallhart, aber ich sag dir, kurze Worte, geile Säure vom Gemüse, kommt dir direkt ins Gesicht, Explosion durch die Soße, geiles Fleisch am Ende mit der Soße, ja. Habe ich dir eine 8,8 von 10 gegeben. Wirklich? Ja, das ist ja. Also, vielen gesagt, Meine Bewertung war so, ab dieser Qualität des Dünners, ist es ist nur noch Geschmackssache. Der eine mag es so, der andere mag es so, der eine sagt, dieser ist der beste Deutschlands, der andere sagt der nächste, Da ist einfach nur noch individuell. Ja. Ja. Schmecker sind verschieden, Richtig. jeder entscheidet, ob er es ein bisschen säuerlicher mag, süßer mag, schärfer mag, Genau. unterscheiden sich die ganzen das oder das gleiche. Genau. Von der Qualität haben wir wirklich versucht, so das Maximum mit allen rauszuholen. Das Brot. Wir fahren jeden ja. Tag, wir fahren jeden Tag nach Berlin und zurück. Wir haben einen Fahrer, ja. der verdient, jeden Tag nach Berlin. Der holt das Brot aus Berlin. Äh? Der holt das Gemüse Mach's aus Machst du auch aus selber das Brot, ne? Das lassen wir machen das für eine Großproduktion. Ja. Gemüse kommt extra aus Berlin. Jeden Tag. Ja. Gleich und kommt alle zwei bis drei Tage. Weil wir haben eine Stunde Vorrat. Ja. In meinem Ja. Geil. Ich habe eben schon zum Kollegen gesagt, wissen wir das heftigste wäre, wenn ihr einen Buchs-Nuda in Löhne aufmachen würdet. Ja. Was ist in der Nähe, Hamburg. Ne? Hamburg ist in der Nähe, ja. Genau, ich kann dir versprechen, Hamburg vom Hamburg bekommen, ne? Geil, ich gebe mir die Faust darauf. Sehr, sehr gerne. Ich sage dann in diesem Sinne, danke fürs Video gucken. lasst gerne Kommentare Kommentar noch mal da. Jetzt. Daumen oben. Fahr zu massiv für Dönerplätze. Kommt gerne in der Tätschung hängen Oder so ein bisschen. Freie Faust oh. für nee, immer. Geil, Mann, ja. danke dir. Sehr, sehr gerne. Ich, ich stelle das Feld hier vorne auf. <lacht> <lacht> okay, bis zum nächsten Mal, Leute.